Eine uralte Fehde zwischen zwei Familien hat das Land gespalten. Königin Mephis den Kels eingetroffen. Ich dachte schon, der Alte will hier Wurzeln schlagen. Nicht so laut. Angus, hast du Bohnen gegessen? Nachdem zwischen unseren beiden Königreichen zehn Jahre lang Krieg geherrscht hat, können wir endlich auf den Frieden anstoßen. Geplant war ein Überraschungsangriff auf Kels. Wie ich schon sagte, ich will endlich kriegen, was ich verdiene. Deine Vorfahren haben uns Kels gestohlen. Ein Monster! Es hat uns alle angegriffen. Sein Mut stand nie außer Zweifel. Die Zeit ist gekommen, wo ich Kelts regieren werde. Vor langer Zeit sagten die kleinen Leute von Tir Nanuk voraus, dass der Ritter Draganta kommt. Deshalb habe ich es bis jetzt geheim gehalten. Und ihr habt sie versteckt? Wieso habt ihr nie davon erzählt? Ihr sagtet mal, ich solle euer Lehrling sein, bis mein Schicksal deutlich werden würde. Sie haben mich...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 Wachen zu prügeln war einfacher. Mein Vater hatte Recht, an dir zu zweifeln.